Das erste Mal Big Blue Button. Welche Funktionen gibt es? Im Chat können Sie Textnachrichten mit anderen Konferenzteilnehmern austauschen. Diese sind für alle lesbar. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Teilnehmer persönlich anzuschreiben. Dafür müssen Sie nur auf den Namen der jeweiligen Person klicken und einen privaten Chat starten. Der öffentliche Chat ist sehr schnell unübersichtlich und eignet sich daher nicht zur Ergebnissicherung. Dafür sollten Sie lieber die geteilten Notizen nutzen. Hier können Sie für alle Teilnehmer ersichtlich Inhalte festhalten. Durch verschiedene Formatierungseinstellungen können Sie bestimmte Elemente hervorheben. Das Ganze funktioniert in etwa wie eine Tafel früher im Klassenraum. Bilder lassen sich hier leider nicht zeigen. Auch alle anderen Teilnehmer haben Zugriff auf die geteilten Notizen. Das bedeutet, diese können Inhalte beliebig verändern. Sowohl den Chat als auch die geteilten Notizen können Sie exportieren. Den Chat können Sie über die drei Punkte exportieren und erhalten eine Textdatei. Die geteilten Notizen können Sie über die Pfeile nach links und rechts in mehrere Dateiformate exportieren.